10. Market Street Das Market Street Lego Set war das zweite Set der Gebäudeserie für Erwachsene. Das Set enthält 1248 Teile, darunter auch geschwungene Treppenstufen und austauschbare Böden. Der aktuelle Wert liegt bei 1400 Euro. Der aktuelle Wert liegt bei 1400 Euro. 9. Café Corner. Legos, Café Corner, hat 2.056 Teile und Sie können es für rund 1.500 Euro erwerben. Das Gebäude umfasst drei Etagen, es hat einen Mosaikfußboden und ein Fahrrad. 8. Eiffelturm. Dieses Lego-Set ist bis heute, mit unglaublichen 1,06 Metern, das höchste. Auch die französische Flagge an der Spitze ist aus Lego-Steinen gebaut. Die Anzahl der Teile beträgt 3428 und sie müssen 1500 Euro auf den Tisch legen, um diesen Lego-Eiffelturm zu besitzen. 7. Imperialstadestreuer. Die Nummer 7 aus dieser Liste, das Imperialstadestreuer Lego-Set, kostet ungefähr 1600 Euro. Dafür finden Sie dann auch 1359 Teile in der Verpackung. Dieses Set ist ein Modell des imperialen Sternenzerstörers aus Star Wars und enthält eine Minifigur von Darth Vader, ein Hologramm des Imperators und acht synchronisierte Kanonen. 6. Death Star 2 Der Wert dieses Lego-Sets steigt derzeit auf rund 1600 Euro. Das Modell enthält einen Laser und wurde dem Original des zweiten Todessterns aus Star Wars maßstabsgetreu nachempfunden. Das Set besteht aus 3447 Teilen. 5. Mr. Gold. Zum Anlass des 10-jährigen Jubiläums von Legos Minifigurenserie wurde diese Minifigur in einer limitierten Auflage von 5000 Stück herausgegeben. Für rund 1700 Euro können sie einen Mr. Gold ihr eigen nennen. 4. Freiheitsstatue dieses Lego Set besteht aus 2.882 Teilen und alle der Steine haben eine sandgrüne Farbe. Der Preis dieses Sets kann bis zu 1.900 Euro erreichen. 3. Grand Carousel Dieses elektrisch betriebene Lego Set besteht aus 3.263 Teilen. Zusammengebaut und angeschlossen dreht sich das Jahrmarktkarussell und spielt zudem auch Musik. Sie benötigen die gewaltige Summe von 2500 Euro, um dieses Karussell in ihren Händen zu halten. 2. Touch Mahal Das, Touch Mahal, ist das größte Lego-Set, das je gebaut wurde. Es kam 2008 auf den Markt und enthält die unfassbare Menge von 5922 Teilen. Für dieses Exemplar sollte man eine Menge Geduld und ein großes Sparschwein mitbringen, das Set wird zurzeit mit rund 2500 Euro bewertet. 1. Ultimatives Millennium-Folgen-Sammlermodell. Wahrscheinlich der Traum eines jeden Lego-Sammlers. Auf dem ersten Platz ist das allergrößte Star Wars-Set, das je herausgegeben wurde, und insgesamt das zweitgrößte nach dem Touch Mahal. In der Verpackung finden sich Minifiguren von Obi-Wan Kenobi, Chef Becker, Prinzessin Leia, Lucas Skywalker und Han Solo. Das Set enthält 5174 Teile und kostet 4500 Euro.